This is the last session of the Duty meditation retreat. Is there any question or sharing about your own experience? sehr, Man hat mir das auch oft empfohlen. Ich schaffe es aber nur 10 Minuten am Tag. Gibt es eine Möglichkeit wie kann ich mich zwingen oder wie wie kann ich da helfen? Und zehn Minuten sind sicher nicht genug. Well, she she knows that uh, meditation is very important, and, but she can only meditate around 10 minutes per day. And uh, she would like to do more, uh, but uh, maybe forcing herself is not the right way. So what would be the right way to be able to meditate more during the My teaching is really useful for the beginners. Even if you are not in sitting meditation, you can listen to my teaching, and you can practice in your daily life also. I was often invited to the patients who are going to die at home or at the hospital. So I'm used to teach to those who are suffering pain because of their disease. My teaching is helpful, even for the patients or dying people, to know the truth and to detach from their suffering and from their life. <coughs> Und, äh, ich wurde oft eingeladen, nach ähm, Sterbebegleitung zu machen oder äh, Leute noch zu helfen, die kurz vorm Tod sind oder dann auch äh, sterben. sterben. Und, ähm, auch zu äh, äh, Patienten, die schwer krank sind oder äh, äh, Krankheiten haben, wo sie sicher sterben werden. Und diese, diesen Patienten, da habe ich äh, viel Erfahrung mit und äh, gibt viele Hilfestellungen mit diesen äh, Patienten, wie sie dann äh, mit ihrem Leid umgehen, äh, mit ihren Schmerzen umgehen und wie sie auch da... Äh, äh, von ihren Schmerzen loslassen können oder sich damit zu identifizieren <lacht> und auch ihr äh, sich, äh, dass der Tod ihnen Leid bereitet und dass sie von allem loslassen müssen. Und eben drum gebe ich halt diese Belehrung von, dass man Abstand gewinnen kann zu seinen eigenen Schmerzen, Krankheiten wie auch dem eigenen Tod, so dass man dann vom Leben oder diesem Leben sozusagen loslassen kann. Mein ist Dhamma Nubasana Dadipathan, which is about the truth. So even if someone is not used to meditate in sitting position, they can be mindful of the truth by listening, my teaching continuously. In this way, they can be mindful for long term, both in sitting position and in their daily life. Und da meine Belehrungen sich äh, damit befassen, mit der äh, Beschreibung für die Realität oder Wahrheit aussieht, und in äh, buddhistischer, äh, buddhistischer Terminologie unterscheidet man über Belehrungen, die äh, sich äh, mit, lieber äh, äh, die Beobachtung von, dem Körper, Gefühlen, Geist und so weiter ausgehen. Aber meine, äh, besonders meine Belehrungen befassen sich immer mit den Phänomenen äh, oder der Wahrheit an sich, wie diese sich manifestiert oder was der zugrunde liegt. Und da dies der Fall ist immer, wenn man meinen Belehrungen zuhört, kann man dann immer einen Geschmack davon kriegen von, äh, oder, oder kann man immer dadurch leicht in Meditation ähm, äh, betreiben, auch im Alltag oder, oder während man meditiert und ähm, äh, ja dieses ist eine ähm, äh, dies ist der, der dies ist worauf ich meinen Schwerpunkt lege und äh, dies macht es auch möglich dann sehr einfach über darüber zu meditieren. The more you are mindful on the truth, the more you can detach from your body and mind. In this way, you can sit for a long time. Je mehr man achtsam auf Grundlegend kann man sagen, je, je, je achtsamer man ist auf die Tatsachen oder die Dinge, wie sie sind, oder die Realität oder die Wahrheit an sich, wie sie ist, desto mehr kann man von seinem Körper und Geist loslassen. Oder erfährt ähm, Freiheit von seinem Körper und seinem Geist. Oder man kann auch sagen, man erfährt auch Freiheit in seinem Körper und seinem Geist. kann man auch so sehen. Und Dafür sind meine Belehrungen sehr, sehr hilfreich. You should share your experience. When I met Sayadaw, I uh, was very fresh to meditation and uh, I hadn't had a lot of experience and knowledge. Uh, it was just when I started only learning something about Buddhism and uh, all what is connected to mind. Mm. Uh, als ich uh, um, Sayadaw kennengelernt hatte, war ich sehr neu zu uh, Meditation, Buddhismus. Und äh, auch alle Sachen, die mit äh, dem Geist an sich beschäftigen. Und, ähm, ähm, ja, und in dieser Phase hatte ich Cyber äh, kennengelernt. I happened to come to Myanmar to this center in Tan Ling, to Tabaro Center. With some other Because at that time there were no many foreigners in Tabarro Center und äh, als ich nach äh, ich bin dann nach Burma gegangen zu dem Zentrum von Sider und äh, das war eine Zeit, wo es noch nicht viele ähm, äh, Westler oder Ausländer sozusagen in dem Zentrum waren. Is there were very few foreigners, uh, there were no organized sessions of teaching. In English. So mainly every morning gab gave sessions of meditation for about zwei hours teaching in Burmese. And uh, we could just come and sit, meditate without any understanding. Und die Situation war so, dass wir konnten zu den Vorträgen kommen. Und das war so, dass der Erwählte auch birmesisch geredet hat, und wir haben natürlich nichts verstanden. Und saßen da zwar, aber wir haben nichts verstanden. But there was always an opportunity to catch Sayadol to ask him questions this he would do really unlimitedly any time any place so often we were sitting late at night asking him to explain something in English Aber es war möglich Sayadol okay. dann immer wieder Fragen zu stellen und die hat er auch immer unermüdlich auf Englisch auch beantwortet und das ging bis dann auch manchmal spät in die Nacht mainly foreigners were asking how to meditate. It was the most frequent question. How to how to meditate? What shall we do? How is it? Mm -hmm. Und uh, meistens fragen die uh, Ausländer oder die Besucher dann uh, wie man meditieren soll. Hello was never given a, any direct answering instructions. he was just saying that it doesn't matter. You can meditate as you want. Just be mindful and with detachment. Und, uh, mm -hmm. Die Antwort war dann immer, es gab nie eine direkte Antwort als, als Methode oder Technik oder Methode oder Technik für Meditation, sondern er hat immer gesagt, ihr könnt meditieren wie ihr wollt, aber tut es mit Achtsamkeit und eine gewissen Loslösung von von dem, was ihr erlebt. Und das war immer seine Sein Inhalt, sein. Ja. So, people were sometimes a bit frustrated, not to have a clue and idea, how, how to meditate. He tells me, meditate as you want, but I don't know how, how to meditate at all. And uh, there was already the practice, this frustration, this emotion that was arising. Und uh, für viele ist es dann sehr frustrierend gewesen, diese Antworten und auch diese. Ähm, Erfahrung mit der Antwort, und ähm, das war allein an sich schon, oder stellte sich heraus, dass das an sich schon, diese Frustration und ähm, Problematik stellte sich heraus, dass das an sich schon die Übung an sich war, oder der Lernprozess an sich schon war, oder Teil vom Lernprozess war. So, actually being Westerners, we come to the center of Sayado, meditation center deswegen kommen wir dann in das Zentrum mit erwartung von einem äh, klar strukturierten weg von a bis z und was man dort vorfindet ist weder a noch b noch einfach gar nichts von weder a bis z und so we understood that all the learning is actually happening in the experience, in the participation in the activities of the Tavaro Center and the following side of. Und demnach lernt man dann, dass eigentlich die, äh, der Lernprozess besteht einfach darin, dort einfach äh, sich aufzuhalten und mit der Gemeinschaft zu leben, ähm, die Aktivitäten auszuüben, Leuten dort zu helfen oder dem Zentrum zu helfen und uh, die, bei den Belehrungen zu sein und so weiter. Wie bei uns. Ja, sie sagt es nur bei Bui. Ja, das ist gut, gut, sehr gut, wenn es. Und wir waren glücklich zu to be able to follow Sayado on one of his trips around Myanmar, where he was invited to many monasteries and meditation centers and homes of people and different organizations, uh, some donors who had known him previously uh, in different parts of Myanmar. So we could follow him on a bus and uh, visit Myanmar and uh, uh, continuously be in the activities of Sayado. Und wir hatten sogar die Gelegenheit, dass wir auch so eine Art Tour gehen konnten in Burma. Und da haben wir verschiedene Zentren besucht, und wo er auch Leute, die ihn kannten und besucht hat. Also Leute, die auch spenden, also jetzt wahrscheinlich große... Es gibt auch Leute, die spenden mehr, also große, äh, große Spender und äh, solche Leute zu besuchen, aber auch dann Krankenhäuser und so weiter und da hat man äh, extrem viel gelernt. Das war, sehr, ähm, äh, das war etwas Besonderes. So, still, we couldn't understand anything, everything was happening in Berlin, but uh, the learning was going on, because there were plural situations of uh, breaking of the bus or maybe something planned in one way and then it happens in a completely different way that we know of a particular time when we should go. We are oder wo, äh, musste etwas umplanen und viele äh, Frustrationen und äh, Verlangen oder viele Frustrationen kamen auf und gleichzeitig auch konnte man in sich selber seinen Verlangen oder sein, äh, seine Sehnsüchte oder was man jetzt in dem Moment halt möchte und so weiter, konnte man, kam alles hoch im Geist und man konnte das dann betrachten, wie das in einem äh, sich abspielt. Und dafür Uh, war es extrem hilfreich, diese ganze Erfahrung zu machen. So, facing experience during the day, at night, we could have a chance to speak to Sayado and then he would remind us of the main principles of uh, practicing detachment, of being mindful, of neither rejection nor attachment, and uh, all the principles that we could connect with the experience of the day, and then theory of the night. Und äh, da es diese Anstrengungen oder Probleme tagsüber gab, war es dann so, dass wir dann immer abends oder nachts äh, kommen konnten und Fragen stellen konnten und, oder über die Probleme geredet haben. Und in diesem ähm, Prozess, tagsüber die, ähm, die Anstrengungen und äh, Probleme und abends dann Erläuterungen dazu und wie man dann in dieser Situation dann tagsüber. Achtsamkeit oder Losgelöstheit oder Abstand zu den Dingen behalten kann. Das war extrem hilfreich diese Phase des Lernens. However, it was never easy to hear as his answer that uh, you have wrong understanding. There is no someone, no something. Just uh, you are thinking from the point of view of ignorance. Aber es war immer so, dass um, man konnte, immer, man konnte immer eine Erläuterung dazu bekommen, wie ist das, wie ist das, was du erlebt hast, aus der Sicht jetzt von der Unwissenheit und wie sieht es wiederum anders aus, wenn man die Praxis von Achtsamkeit und so weiter betreibt. Wie ist da immer der Unterschied? Wie, wie kann man das integrieren und wie, wieso erlebst du diese Probleme am Tag so wie du sie erlebst? Und das war sehr hilfreich, diese Erläuterung zu bekommen. So, this we could never understand, how it can be, there is no someone or no something. So, I remember the question, the answer to which I liked very much. The question was, then if there is no someone, who is teaching and who is listening? Und äh, vor allem, was uns auch um, äh, Kopfzerbrechen bereitet hat, war, äh, wenn er sagt, es gibt keine es gibt keinen Jemand, der etwas erlebt, oder <lacht> etwas oder äh, äh, also jemand, der etwas erlebt, und die anderen, die, äh, mit denen es erlebt werden, also keine äh, Persönlichkeit in einem und den anderen. Und das hat uns immer ein großes Kopfzerbrechen bereitet, diese, äh, das zu verstehen. Und äh, es gab eine, ähm, äh, eine Frage oder einen Satz, der in meinem Kopf hängen geblieben ist, und das war, äh, als wir gefragt haben, äh, was äh, was ist, wenn jetzt in einem selber keine Persönlichkeit und anderen nicht gibt, wer ist dann derjenige, der jetzt zum Beispiel Belehrung gibt und wer ist derjenige, der zuhört? Logical question, right? Mm -hmm. So we'll say the answer. Right understanding is teaching and ignorance is listening. Und dann hat äh, Saito geantwortet, ja, äh, ähm, ähm, it is a world ja. Ähm, er hat gesagt, äh, Richtiges Verständ ein rechtes Verständnis lehrt gerade und Unklarheit und Unwissenheit fährt gerade zu. So. First of all, this was just funny, but secondly, there is a lot of sense in this answer. This phrase just reminds us again about main concepts that Seyedov teaches us, uh, about not attaching to to the facts of doing something doing only and experiencing only so right understanding is just just right understanding happening only this is not somebody who understands and this is not really some some existing understanding which is teaching this is just understanding only. and hmm. das hat uh, das war hilfreich um diese diese Perspektive zu verstehen, dass, äh, ist, dass, äh, dass, es keine, dass es nicht wirklich jemanden gibt, der dazuhört, oder dass es keine Persönlichkeit an sich gibt, die dazuhört, sondern dass man zu dem Schluss kommt, dass es tatsächlich so ist, dass es einfach, das man versteht, oder dass, äh, oder dass sie... Äh, dass man in sich auch den Fluss der Dinge so wie sie sind, einfach äh, als Tatsache, sie ohne sich dabei jetzt aber die auf sich selber zu beziehen. Als meine Erfahrung, meins inter zu das interpretiert zu werden. And the same is about the other part, who is listening, about ignorance. Ignorance is because We don't know to listen only. We know to grasp to to more to make formations as ideas, concepts. So this is why ignorance is listening. Und dann noch die Frage, warum ist Unklarheit oder ähm, ähm, Unwissenheit und so weiter am Zuhören? und da ist das so, dass wir immer ähm, durch einen, dadurch, dass wir immer bestimmte Erfahr aus einer Perspektive von bestimmten vergangenen Erfahrungen zuhören auf der Basis oder auch der Basis unseren Gewohnheiten und aus der, auf der Basis von unseren auch äh, Befinden äh, und so weiter alles durch diese durch diese Brille verzerrt wahrnehmen was als, an, ähm, oder auch mit bestimmten Konzepten wahrnehmen, äh, was gesagt wird, dadurch ähm, ist es schwierig dahinter zu kommen, was immer gemeint ist. Und de deswegen kann man sagen, äh, Unwissenheit oder Verwirrtheit oder Unklarheit ist es am Zuhören. Oder durch unsere, dadurch, durch unsere Konditionierung. Wir sehen immer nur aus der Perspektive durch unsere Konditionierung. Und Konditionierung okay. ist Unwissenheit dann in dem Fall auch. So, we were supposed to understand that it is all because of ignorant mind. And actually all our questions were coming also because of ignorance of the mind. Diese, äh, diese Art des Geistes zu funktionieren, aus dieser äh, Perspektive immer sich auf Vergangenes zu beziehen oder äh, durch die Brille von Gewohnheiten und so weiter zu sehen, das ist nicht, ähm, ein, ein, ein, ein, ja, ein abgelenkter Geist. Das dieser Perspektive immer wahrzunehmen das beschreibt man als ein als äh, ein And, uh, it is impossible to learn something to learn new concepts, new understanding, to replace wrong understanding with right understanding as long as we are attached to our understanding. Und, uh, es ist, äh, es ist unmöglich, no, äh, offen zu sein für neue Konzepte, neue Ideen und äh, neue äh, Blickwinkel oder Verständnis, wenn wir, immer, äh, an unseren, erstmal, wenn wir immer an unserem eigenen Blickwinkel festhalten und wenn wir auch äh, wenn wir an unserem eigenen Blickwinkel festhalten und wenn wir immer es auf uns beziehen und auf unsere Erfahrungen beziehen. So when many times in, uh, to reply the questions, Sayado was answering that your understanding is wrong. And I started feeling that I'm like facing the wall. I don't know where to go. I want to understand, but my understanding is wrong. And even if I ask the question, Anyway, es is wrong. So, at this moment, probably, I could feel that I really need to abandon it. Und äh, Sayados Antwort war immer, äh, deine Sichtweise, oder dein Ansatz ist falsch, so zu sehen, so zu denken. Und jedes Mal, wenn er das gesagt hat, war es wie als ob ich einer eine, eine Wand überstehe. <lacht> Oder vor einer Wand bin. Und äh, das war sehr unbefriedigend und, äh, und ich konnte mich auch nicht aus dieser Situation äh, oder habe keine Bewegungsmöglichkeit gehabt in dieser Situation. Und das war, als ich verstanden hatte, dass ich tatsächlich vielleicht von meiner Position oder meinem Blickwinkel äh, herunter äh, rück oder wegrücken muss, um eine neue Perspektive zu bekommen. And at this time I started understanding und äh, das war, als ich, verstand zu, als ich begann zu verstehen. I that I don't <lacht> äh, ich, ich begann zu verstehen, dass ich, nichts, dass ich bis jetzt noch nichts verstehe. Oder verstanden. So, verstanden. This, uh, this Und äh, das war äh, der Anfang von meinem... Das war der, quasi mein neuer Anfang von die Dinge frisch verstehen zu lernen, offen verstehen zu lernen. Since then, past many years. It was in 2014. And uh, today I understand something. <lacht> Und äh, das ist, äh, äh, äh, äh, äh, das war 2014. Und äh, Uh, jetzt uh, kann ich sagen, dass ich ein bisschen schon verstanden habe von, uh, von dieser Sache. Ich verstehe, dass es kein i gibt. Und ich verstehe, dass es immer neue permanenter Natur ist. Es ist nur ein realizing disappearing and and stand the habit of grasping it as if to say I understand und äh, <coughs> ich bin äh, zum Verständnis gekommen dass die äh diese das der Be mh, Das Verständnis von einem selber als ein äh, bestehendes Ego quasi oder ein bestehendes Ich, dass dieses Verständnis falsch ist und dass diese Perspektive so zu denken falsch ist oder ein falscher Ansatz. Und, ähm, und ja. If you say there is no I, mm -hmm. then there is no you. Mm -hmm. So it is we. It is we. No, also, no we. <laughs> It isn't, you can make plus. If there is no I and no you, then plus together, no we. No they. <laughs> only cause and effect, as say is explaining to us yesterday, only cause and effect, only arising and disappearing. Only. Only... Only happening. only change. Mit mm -hmm. means you can no more be detached to your family and to friends. Be attached to me. Uh. Attached. Bedeutet das auch, dass ich nicht mehr an der Familie hängen darf und nicht mehr an Freunden, dass ich mich da loslösen muss. If we shouldn't attach, does that mean we should not attach to, our, to be attached to our family and to our friends? Attachment is to use only. There will be attachment, there will also be detachment, there will be ignorance, there will also be mindfulness or enlightenment. All these are not to reject and not to attach, to use only. Um, er sagt, dass natürlich äh, wirst du an deine Familie und Freude, Freunde äh, Anhaftungen empfinden. Äh, und, äh, das, äh, und nicht nur das, sondern du wirst auch vielleicht Wut und oder, äh, äh, ebenso wie du auch Sachen wie Achtsamkeit und so weiter dann empfinden oder erleben wirst. Und äh, das ist nicht das Problem. Diese, diese Art von Phänomene sind nicht das Problem. Sondern das Problem ist, dass wir, ähm, oder, oder anders gesagt, diese sind nicht das Problem, sondern diese äh, Phänomene wie Anhaftung und Wut oder ach, auch positive Sachen wie Achtsamkeit und so weiter, die sind einfach nur äh, ähm, ähm, funktionell zu behandeln als, äh, als ähm, er sagt, also sprichwörtlich sagt er, sie sind einfach nur zu gebrauchen. Aber es heißt einfach nur, sie, sie sind sie, mh, zum Beispiel, wenn du, wenn du an deine Familie nicht anhaften würdest, das Gefühl wäre ja total menschenfremd ja. in deiner Familie gegenüber. Verstehst du? Und deswegen sagt er, dass du, du, du natürlich haftest du an, als natürlich, aber, äh, aber man oder man kann es so übersetzen, man belässt es dabei, dass man einfach anhaftet. <lacht> Aber nicht so, nee. Man belässt es dabei als einfach als, ähm, ja, nicht falsch versteht. Ich kann nicht nur lernen, sondern ich muss auch vieles vergessen. Does it mean you also, uh, this, does that mean that for this part, You not only need to learn a lot, but you also need to forget a lot, to be able to let go of a lot, to forget a lot. You must be able to learn, not to reject of learning. Besides, we must be able to stop learning, to detach from learning. If we cannot stop learning, we cannot detach. Er sagt, uh, uh, du, natürlich muss man lernen, und man sollte offen sein zu lernen und auch weiter lernen. Aber man sollte auch äh, äh, an einen Punkt kommen, wo man, ähm, wo man aufhört zu lernen. Und äh, das aber äh, in, mit dem Sinn genommen, dass man nicht mehr an das Lernen an sich anhaftet. An die, an die, an die Bestrebung zu lernen. Dass man von dieser Anhaftung loslässt. Da, so meint er auch, dass man irgendwann aufhört zu lernen. Uh, does that mean we should just see everything as, a, as an experience? To experience only is right, but not to misunderstand as our my experience or your experience. Uh, all uh, einfach alles als er Erlebnis zu sehen ist richtig, aber man sollte es nicht als mein Erlebnis. Oder sein Erlebnis, die, diese, diese Sichtweise wieder einnehmen. Aber das erste einfach nur so als Erlebnis zu sehen, ist korrekt. Ja. Wie ist das denn mit dem Karma? Ist das individuell, persönlich oder nicht? Ist Karma individual oder related to oneself? Karma ist concerned with ever new environment in nature. We all are able to accept individual or something mine or yours someone i or you this concept of individual we all can accept the private or individual naturally or traditionally besides we must be able to abandon the idea of individual or private or self No self, no private, no individual, not someone, not something. We must also be able to detach from the idea of something or someone. We should try to abandon the idea of self or private or individual. Uh, grundsätzlich, uh, wenn man von Karma spricht, uh, spricht man von der Perspektive von dieser Ebene mit der... Mit, der, mit dem Fluss von allen Sachen, in, dass sie vergänglich sind. Grob gesprochen, erstmal, wenn man über Karma redet, worüber Karma handelt. Das Karma der fortlaufende Fluss der Dinge, also Vergänglichkeit der Dinge ist. Äh, Nummer eins. Nummer zwei sagt er, man sollte versuchen, äh, davon wegzukommen, Sachen zu äh, ich-bezogen zu sehen. Besonders in Bezug auf, dass man sagt, äh, äh, dieses Meins oder dieses Seins und besonders auch auf, was wir denken, zum Beispiel, das ist äh, eine individuelle Sache, meine individuelle Sache oder auch meine private Sache. Diese Tendenz quasi einen, einen individuellen Rahmen zu schaffen für sich. Es ist nur eine Idee oder nur ein Konzept, dass man sagt, ich... Äh, meine Privatsphäre und so weiter. Es, ist, es, ist, es basiert letztendlich auf einem Konzept, auf einer Idee, auf einem, ähm, Es ist kreiert. Es bindet Energie, also es blockiert Energie. Ja, es, ja, es macht etwas fest. Ansonsten stelle ich eine Rückfrage, dann kann ich noch, noch klarer zu. Ja. Wenn ich, ich, ich sage jetzt immer noch ich, leider also wenn ich in einem anderen leben mich schuldig gemacht habe dann bin doch das ich und kein anderer dann ist es ihr karma würde ich sagen verstehst du dann kommt doch mein karma auf mich oder nicht? Uh, i asked for that she give an example or so, and sie say uh, if i um, for example, in the past, or in maybe past life, or even in the past, who knows? If I did something wrong, then this karma. Uh, but she said also maybe I, uh, yeah, let's say maybe wrong. Better, and then the, then she said this karma will come to me back to me, isn't it? Sure. Because of, not because of you it be, it is because of the action. if there is action, there will be the same reaction not, not because of you it, it concerned with anyone. Then I understand. er sagt es hat nichts mit dir zu tun sondern das ist wegen deiner handlung und die Handlung, Handlung erzeugt, also Aktion erzeugt Reaktion, Handlung erzeugt Gegenhandlung, also ja, Reaktion besser gesagt. Und deswegen, diesem Prinzip oder auf dieses kausale Prinzip beruht das. Und das hat nichts mit dir zu tun, an sich. Okay, so I wie an answer. We are in this room all together because ich mich to come this morning, this afternoon or because of the task 3 I did it in the past. Also, <coughs> wie erklärt man zum Beispiel, dass man hier zusammen im Raum ist? Ist das weil wir die Absicht hatten hier hinzukommen oder ist das wegen früheren Handlungen? Oder, um, wie kann man das Because of the right view and action in the past we may have desire to know the truth and to do what is right. That's why in the past, we may have time like this, and that's why at the present moment, we are doing like this. So also in the future, we may do like this, to know the truth, to have right view and action. So not concerned with the place, not concerned with the people. It concerned with the truth right view and it concerns with dhamma it concern with right view right speech and right action we have done before that's why we are doing now we will do in the future also um, das hat nichts unbedingt damit zu tun oder äh, es muss daran gelegen haben, dass wir früher äh, oder es muss damit zusammenhängen, dass wir grundsätzlich das Bestreben hatten, äh, dass jeder das Bestreben hatte, äh, äh, mehr über Wahrheit oder äh, Realität und so weiter zu erfahren. Grundsätzlich als Neigung oder als Bestreben. Und hinzu kommt, dass wir dann auch uns äh, in der Vergangenheit mit mit der rechten Ansicht und auch mit rechter Handlung oder rechter Rede und so weiter beschäftigt haben und müssen und diese Bedingungen äh, bringen dann uns hier an diesen Ort zusammen. Und äh, was gesagt auch werden kann, ist, dass wenn das früher so war und wir jetzt hier, weil wir jetzt auch hier mit, äh, über die rechte Sicht äh, sprechen und auch über rechte Handlung sprechen und demnach auch wiederum rechte Sicht, rechte Handlung und so weiter betreiben aktiv. Deswegen wird es auch so sein, dass dann das wieder die Ursache ist, auch in der Zukunft wieder, dass wir das auch wieder entweder tun werden oder eine, ähm, eine Neigung dafür entwickeln. Und äh, so lässt sich das äh, äh, so kann man das erklären when I told you I started going in of teaching, because now he answers all of your questions in different, different manner. He answered to this question about karma, why we are all in this room, while back then he would say, to emphasize explaining the truth, the right understanding about the ever new impermanent nature. So to this question he would answer, this is wrong understanding, there is no someone, no something. And this would put me in front of the wall So, on the one hand, you are more fortunate. You can get more answers to your question. On the other hand, you are less fortunate, because you are not in front of the wall. Aha. To abandon all your... <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> also, sie sagt, um, uh, ihr seid uh, in einer um, glücklichen Lage, weil um, er die Frage zum Beispiel zum Karma uh, relativ konkret beantwortet hat. In der Zeit in Burma, als ich da war, würde er die Frage damals beantwortet haben mit äh, es gibt keine Individualität und so weiter, was mich dann vor dieser Wand gestellt hat. Und in dem Sinne, dass ihr die Frage so beantwortet bekommen habt, seid ihr in einer äh, äh, glücklichen oder äh, ja eine glücklichere Lage. Auf der anderen Seite seid ihr in einer nicht so glücklichen Lage, weil... Hier eben nicht vor eine Wand gestellt worden sein. So kann man das auch sehen. Because of ignorance and attachment, something or someone is real. Wegen uh, Unwissenheit und Anhaftung uh, wird uh, ist, um, ist etwas oder jemand wird als echte wahrgenommen. Therefore, all living beings are busy by doing something for someone or one family. And deswegen ist jeder damit beschäftigt, etwas zu tun, oder an sich selber zu arbeiten, oder mit der Familie. So, All living beings are just working only for oneself, or I, or one family. And deswegen ist jeder nur dabei für sich selber zu arbeiten, für für für sich als Individuum oder für für die Familie. If we see from the side of something or someone, I or you are real, mine or yours are also real. Wenn wir aber die Perspektive, wenn wir die ganze Sache von der Perspektive betrachten, von ähm, ähm, meins und deins, dann ist auch ich und du, dann ist das real. Dann ist das, äh, äh, hat, hat das, äh, mh, hat das äh, eine Wertstellung oder einen konkreten Wert. Wenn man Sachen als meins und deins ich und die anderen und so weiter bezieht, dann hat das ein, ein, ein. Dann kann man das so gebrauchen in dem Kontext. Wenn das alles real ist, wie ist es dann überhaupt mit der Welt? Ist die denn real? Wenn was alles real ist? Wenn das, was du gerade erklärt hast, ich und du, wenn nur das real ist, was ist dann? Ja, das habe ich nie gesagt. Nein, was ich. Er hat gesagt, diese Ich und Du. Und du wenn man das als uh, wenn man das auf dieser Ebene sieht, dann ist auch Meins und Deins oder oder äh, Familie und so weiter auf so. dieser Ebene ist das dann so. gültig, wenn man so. diese Perspektive. Ach so. Ach so. so if we see from the side of the truth, not someone. No I, No You, No Something, No My, No Yours, Just Mindfulness and Detachment and Ignorance and Attachments of every new and nature. Both Mindfulness and Detachment are concerned with every new and permanent nature. So also, Ignorance and Attachment are also concerned with every new and nature. Wenn Unwissenheit und Anhaftung im Zyklus von Ursache und Wirkung mit eingebunden ist und demnach auch vergänglich sind, dann ist auch. Äh, ähm, ah, ja, ja, ja, ja sorry, oh, sorry, den habe ich schon. <lacht> äh, wenn ähm, an, wenn äh, Unwissenheit und äh, äh, Anhaftung im Zyklus von Ursache und Wirkung mit eingebunden ist, folgt logischerweise daraus auch, dass es vergänglich ist dann ist auch genauso gültig, dass ähm, ähm, Achtsamkeit und ähm, äh, Loslösung als Qualitäten ebenso in diesem kausalen Netz, ebenso vergänglich sind. So if we see from the side of the two, we just need to change from ignorance and attachments to mindfulness and detachment. Ignorance and Attachment have no end, only when we assert Mindfulness and Detachment, there will be end. Uh, wenn wir, um, wenn uh, Unwissenheit und Anhaftung um, ihren Lauf nehmen, wird es nie, wird nie, wird es nie ein Ende geben. Wird es, nie, es wird nie genug davon geben. Es wird nie genug Unwissenheit und Anhaftung geben. Es wird immer mehr davon geben, aber äh, mit Achtsamkeit und äh, äh, Losgelöstheit verhält es sich anders. Es kann genug Achtsamkeit und es kann genug Losgelöstheit geben. Das kann vervollkommen nicht werden, zur Vollkommenheit gebracht werden. Me, if we think living beings and non-living beings are real, we can never be free from impermanent nature. In fact. Impermanent nature is true, but because of ignorance and attachment, we misunderstand impermanent nature as something or someone. So long we in kategorien denken von this and jenes, ich and die anderen. Uh, so long we in these categories denken wird the uh, zyklus werden we, with the the, werden wir immer darin gefangen sein, in, diese, in dieser Konzeptwelt. Und äh, äh, äh, Unwissenheit und Anhaftung sind die Faktoren in uns, die äh, meins, deins, mich und die anderen, die das auf die, auf die Realität, die vergängliche Realität, die das auf diese Realität projizieren. Dadurch entsteht dieses Bild von mein und dein und ich und die anderen. Wegen Unwissenheit und Anhaftung an diese Konzepte quasi, das projiziert, das, das lässt die Projektion, die, die psychologische Projektion entstehen auf eigentlich den Fluss der Tatsachen, wie sie ablaufen, von ich und die anderen, meine, deine Erfahrung und. Ach, und ebenso nicht nur mit Wesen, sondern auch auf Dinge. Nicht nur auf Wesen, sondern auch auf materielle Sachen. Also nicht nur meins, deins, ich und die anderen, sondern auch auf äh, äh, Stuhl, Tisch, äh, die Welt, was auch immer. Wenn ich es von dem, was ich mache, kann ich mehr wunderschön sein und ich will es nicht so, wie ich es vorher gemacht habe. Weil wenn ich es vorher gemacht habe, bin ich an dem, was ich gemacht habe und es macht mich besser, besser machen und besser zu Will I be able to produce anything I'm doing or what I'm supposed to be doing if I practice constant detachment at the same or better level than how I was before when I was attached? Uh, Ihre Frage ist, uh, ich habe immer so, wie so eine Art Bestrebung dazu, etwas uh, Gutes zu kreieren, Perfektes zu kreieren. Wenn ich jetzt diese Bestrebung habe und immer äh, und gleichzeitig dann ähm, Achtsamkeit Losgelöstheit praktiziere, äh, werde ich davon loslassen können von, dieser, von diesem Drang oder von diesem äh, von, dieser, von dieser Bestrebung also, und, und äh, wird, wird äh, also wenn ich etwas produziere äh, also vorausgesetzt, es hat schon gute Qualität, also wird die Qualität abnehmen, wird die schlechter werden dadurch, wenn ich dann davon loslasse, oder wird sie sogar noch besser? The power of mindfulness and detachment is complete. The power of ignorance and attachment is not complete. So, if we are doing with ignorance and attachment, we cannot be certified, even if we are the best in our job, for sure. So if we can change from ignorance and attachment to mindfulness and detachment, we can do the best whatever we do because of the power of mindfulness and detachment. The same job, but different power, complete power of mindfulness and detachment. Therefore, the power of ignorance and attachment cannot compare The power of mindfulness and detachment. So, we ourselves and the others can be satisfied if we are dealing with the power of mindfulness and detachment. We and the others cannot be satisfied if we are dealing with the power of ignorance and detachment. Um, es ist so, dass um, Unwissenheit und Anhaftung nie. Man, man durch An, äh, Unwissenheit und Anhaftung nie Befriedigung erfahren kann. Und ähm, also man müsste das eher sagen, dass man durch Unwissenheit und Anhaftung keine wirkliche äh, grundlegende Befriedigung äh, erfahren kann, oder lang anhaltende äh, Befriedigung erfahren kann. Und deswegen kann nur durch Achtsamkeit und, und Qualität von Losgelöstheit kann eine wirkliche innere, äh, äh, fundierte Zufriedenheit erfahren werden oder darauf aufgebaut werden. Und so, dass man dann auch wirklich vollkommen, vollkommene Zufriedenheit kann auch nur durch diese Qualitäten erfahren und aufgebaut werden Jetzt, wenn man dann äh, an irgendwelchen Projekten arbeitet oder etwas tut und Handlungen macht und äh, Job, seinen Job dann ausführt, wenn man das mit der Qualität von äh, äh, Unwissenheit und Anhaftung macht, dann wird der Job auch diese Qualität in sich tragen und auch als Wirkung äh, ausstrahlen sozusagen. Wenn man jetzt äh, Achtsamkeit und losgelöstheit auch in seinen Job oder in seine Aktivitäten bringt, wird die Kraft dieser Arbeit und wird auch die Qualität dieser Arbeit auch diese Merkmale auch in sich tragen. Und er sagt, es ist eine ganz andere Kraft und auch eine ganz andere äh, Qualität dieser Arbeit. Und äh, diese Aspekte hat er Uh, since you said, uh, uh, mindfulness is impermanent also, now if I want to practice mindfulness, then if I let go of the I, who is practicing uh, mindfulness? Or what is it in the mind that turns on mindfulness inside? What is it or who is it? Or how, how would you explain that one? fact. Ignorance. Ignorance. Because of ignorance, something or someone is real or true. When there is no ignorance, no question like this. Who is doing or who is not doing? It is because of ignorance. In fact, doing and not doing only. Knowing and not knowing only. It uh, is wegen Unwissenheit dass diese Frage überhaupt gestellt wird oder dass dieser Prozess überhaupt sichtbar ist wegen Unwissenheit und äh, wenn Unwissenheit nicht da ist, dann würde man äh, dann würde man zu dem Schluss kommen oder die Erfahrung oder das so sehen, dass es einfach Handlungen sind in einem. So, you said, my No we haven't an experience yet. Mm -hmm. So he said it so because he from experience that's the way we see. It. But we need to practice it in order to see ourselves. So that we can say, okay, mindfulness is impermanent also. <laughs> <laughs> <laughs> you want to translate or it? Yeah, please, you can say you can say. <clears throat> because like you know, like Tiago uh, said, mindfulness is impermanent. You know, like uh, he pointed out that, but in the you know, meanwhile, yes, we practice mindfulness also. This kind of contradict. But the way I see is, uh, <coughs> Thirada said mindfulness is impermanent because I from his practice, the way he understood. But for us, we haven't practiced it yet. So we, our knowing is just, you know, through his saying only, mm -hmm. not from our own experience. Mm -hmm. That's why we need to practice the mindfulness. Mm -hmm. Mm -hmm. Saldau redet aus der Ebene, wie das Res Endresultat aussieht, wenn man, die, äh, wenn, man ach wenn man so achtsam ist, dass, dass man, auf dieser, wenn man diese Ebene vervollständigt hat. Aber auf dem Weg dahin muss man dennoch Achtsamkeit anwenden und bestrebt sein, Achtsamkeit anzuwenden und um tatsächlich auch so zu üben. Wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo Achtsamkeit und auch Losgelöstheit so weit ausgebildete Qualitäten im Geist sind, dass es nichts mehr wovon nichts mehr loszulassen gibt oder sich loszulösen gibt, dann wird man alles so wahrnehmen, als ist es einfach nur dies und jenes als Handlung in sich und außen, dass man das so dann wahrnimmt. Aber auf dem Weg dahin muss man tatsächlich natürlich Bemühungen, Anstrengungen und so weiter in positive Qualität, wie auch Achtsamkeit, Loslösung, Loslösung und so weiter natürlich anstreben. Sonst wird das Resultat nie eintreffen. Ich, das hat er nicht gesagt, aber im Buddhismus redet man auch oft über, man kann aus der Perspektive von dem Ziel sprechen und man kann auch aus der Perspektive von im Ziel schon angekommen zurückblickend äh, sprechen. Es hilft einfach nur, um, um klar darüber zu werden. Und er hat gesagt, ja, Sie haben es aber nur durch ihn gelernt und nicht alleine. Äh, auch der, der Weg meinst du? Ja, äh, ja. Sie, Sie haben es nicht alleine hingelegt. Ja, und auch der Weg dahin haben Sie dann auch durch Sido gelernt, wie man dann Schritt für Schritt auch Achtsamkeit und Loslösung, wie man das dann übt und praktiziert. Knowing environment and nature as something or someone is wrong view. Therefore, whatever we do as someone, there will be wrong action. Therefore, never end. Da, wenn wir auf den immer vergänglichen Fluss der Dinge, mich und andere, meins, deins und Sachen projizieren. Das geschieht aus Unwissenheit. Und aus dieser Unwissenheit haben wir auch immer das Gefühl von ich handel oder ich lebe und ich tue und ich mache. Und solange wir dieses, aus dieser Perspektive oder mit diesem Gefühl handeln, ist das immer aus der Position von einem selbst, von ich, derjenige, der handelt. Solange wir dies, aus dieser Perspektive handeln, wird es nie ein Ende geben. Weil diese Perspektive von ich handel, ich tue, ich fühle und so weiter, diese Perspektive beruht auf Unwissenheit, die eben auf den vergänglichen Fluss projiziert meins, seins und so weiter. Ja und, ja, und jegliche Handlung, die gefärbt ist, mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Qualität von ich handle, ich tue, diese wird ja wiederum als Wirkung haben, dass, dass damit gefärbt ist, und dieser Kreislauf nimmt dann kein Ende. Dieser Kreislauf aus Unwissenheit als äh, Grundursache, dadurch, dass die eigenen Handlungen auch so gefärbt sind, dadurch ist man in diesem Kreislauf gekommen. So, thinking about something or someone is endless. Und äh, deswegen ist, wenn man über sich selber oder andere denkt, das ist ein endloser Kreislauf oder ein Teufelskreis. this Wir sollten uns nicht damit beschäftigen mit, äh, äh, mit, mit mir selber beschäftigen oder mit anderen beschäftigen, sondern wir sollten uns damit beschäftigen eben mit dem Fluss der Dinge diesen Fluss zu verstehen, damit beschäftigen und wir sollten uns auch äh, äh, beschäftigen mit, ähm, mit dem Fluss der Dinge und positiv äh, und äh, ah, und ähm, gute Handlung mit guten Handlungen beschäftigen, denn diese äh, dieses Beschäftigen, diese Art von Beschäftigung wird uns dazu bringen, dass wir mehr Klarheit bekommen, so dass wir äh, äh, Unwissenheit, uns immer mehr klarer werden über Unwissenheit und so weiter und aus diesem Kreislauf dann ausbrechen können. Damit sollten wir uns beschäftigen. As long as we are grasping the idea of something or someone, we can never be free from impermanent nature. Solange wir anhaften an etwas oder jemandem oder sich selber, solange wir daran anhaften, können wir nie... Aus dem Zyklus der Vergänglichkeit können wir nicht aus diesem Zyklus herauskommen. Knowing the truth or knowing environment and nature as environment and nature can be mindful permanent nature. If we know environment and nature as environment and nature, which is not something, not someone, just to use only, we will be able to detach from impermanent nature, and we can be mindful permanent impermanent nature. That is real, that is completeness, freedom. Mm, um, um. The truth is, impermanent nature, not something, not someone, not living beings, not non-living beings, if we don't know the truth, we can never be free from impermanent nature. We will always be grasping environment and nature as something Also, solange wir auf den vergänglichen Fluss der Sachen uh, dies und jenes und jemand, mich und jemanden projizieren, solange uh, praktizieren wir Unwissenheit sozusagen. Praktizieren wir Unwissenheit. Und auch solange wir ich bezog oder in diesem Gefühl von Ich-Handeln und so weiter, unsere Handlungen damit gefärbt sind, praktizieren wir Unwissenheit. Der einzige Weg, da rauszukommen, ist, dass wir, dadurch, dass wir Achtsamkeit und Losgelöstheit praktizieren, eine neue Art von, dadurch, dass wir diese Qualitäten einsetzen, ist es so, dass wir immer mehr aus diesem Kreislauf von Vergänglichkeit dann ausbrechen können und ein, der vollkommene Zustand aus dieser aus dieser Praxis, die daraus resultiert, ist dann ein, Vor, ein fortwährender, äh, und das ist, was äh, auch im Buddhismus dann so geschrieben wird, das Einzige, was nicht vergänglich dann quasi wäre, das wäre dann ein beständiger Fluss von Achtsamkeit. Anstatt, anstatt dass man, äh, oder diese Qualität wird dann beständig, und das ist die einzige Möglichkeit, aus diesem Kreislauf von Unbeständigkeit dann äh, ähm, herauszutreten. Permanent Nature is complete. That's why only when we can detach from impermanent nature by knowing impermanent nature as impermanent nature we can detach from impermanent nature and we can know permanent nature which is completeness, freedom. Solange wir um, mit Unwissenheit dann um, oder solange wir Unwissenheit praktizieren und uh, um, den Fluss den, den der Dinge nicht erkennen als solches wie er ist, solange sind wir darin gefangen. Es gibt aber ein, äh, äh, quasi diesen Zustand von, dass man fortwährend achtsam ist einfach. Nicht, äh, und nicht mit Anstrengung, sondern dass dieser Zustand, dass man den so weit vervollständigt hat, dass immer Achtsamkeit fortwährend ist. Und äh, in, mit diesem Zustand von fortwährender Achtsamkeit, das ist eine vollkommene, äh, das darf, hier spricht man von einer Vollkommenheit, von der Praxis, von Achtsamkeit, Losgelöstheit und so weiter. Ähm, dann erfährt man dies als, äh, dann kann man die Wahrheit so erfahren, if our practice is complete from the mindfulness, and uh, then the state which one reaches when the practice is complete of mindfulness. Then when you have reached the completeness, this completeness, is it just one moment, like one uh, flash or one instant, or is it, a, is it then co continuous? continuous experience? Mindfulness, is it then one continuous experience? So he said when she said, she uh, said when you speak of the that the mindfulness uh, is uh, process is complete, so that you have the complete the practice of mindfulness is then completed when it is brought to an end. At that point, when it is complete, then the. Um, Uh, then the experience of truth, she asks. Is this just one moment this experience of truth or is this experience of truth then from then on continuous? the question might be more like a mindfulness mindfulness all the time. It would it is like a complete job of the meditation. And I understand that maybe she speaks about the state of Nibbana. Yeah, just another step, my one. No, I don't have number IG. Why do you tire that my complicated body? Well, because we also said that you know, the impermanent nature is not complete and if your permanent nature is complete. Then yeah and she asked about this permanent nature. Because she heard about this permanent in nature, she asked. This Permanent Nature, is it just one moment, one short moment or is this Permanent Nature then long time mm, or yeah. oh, continuous? No, Permanent Nature doesn't exist. Please? Hmm? Yes, when we are talking about this. When I say that Permanent Nature, Permanent Nature is complicated. I is complicated. It is continuous. Permanent Nature is complete by itself. But knowing about Permanent Nature is not complete. We need something. Which is permanent. We are searching something which is complete, but in fact, as long as we cannot detach from something or someone, we can never understand which is complete. Completeness is beyond something or someone. But we search; we are searching completeness uh, within something or someone. That's why we rarely find completeness. That's why the mind. Never satisfy. So, if we can detach from something or someone, we will know impermanent nature is impermanent nature. If we know the truth of impermanent nature is impermanent nature, we are sure to detach from impermanent nature. If we can detach from impermanent nature, there will be knowing about permanent nature. That will be only one knowing. The knowing may not be permanent. Knowing and then that knowing uh, disappear. But That is enough to stop the practice. No more attempt. This is fine. We got success. If we know permanent nature, that will be the end of the practice. The first knowing is enough to stop the practice. Uh, man kann uh, diese, um, um, man kann, wir suchen immer nach dem Vollkommenen in dieser Welt nach dem Vollkommenen. Wir suchen nach dem Vollkommenen mit mir selbst, wir suchen nach dem Vollkommenen mit anderen und mit den Dingen auch. Da in dieser, in dieser äh, Welt von mi, mich und die anderen und den Dingen suchen wir Vollkommenheit. Und das ist vergebens. Das kann nie, man kann nie aus dieser, in dieser duellen Welt, quasi in dieser Welt aus vielen Sachen mit mir, sobald ich mir habe, habe ich andere und so, aus dieser, Vielzahl, aus dieser Welt von Vielzahl kann man nie Vollkommenheit innere Vollkommenheit erreichen, als, als beständigen Zustand erreichen, weil er immer abhängig ist von Komponenten. Deswegen. Und weil dieser Zustand nicht dadurch erreichbar ist, kann man nur, indem man sich loslöst von dieser von diese duelle Welt oder Welt von Vielzahl von mich und so weiter, und diese Konzepte, wenn man sich davon loslöst, nur wenn man das übt, und das geht nur auch in Verbundenheit mit Achtsamkeit, dann kann man den Zustand erreichen, wo man dann ähm, sieht, wie eigentlich die vergängliche Natur der Dinge ist. Wenn man das einmal gesehen hat, reicht das aus, wenn es nur ein Moment ist. Wenn man das einmal gesehen hat, wenn man das einmal gesehen hat, wird das so sein, dass dieser Moment ausreicht, dass man nicht einen zweiten Versuch dazu braucht. Weil man dann einmal das gesehen hat, reicht das, damit man nicht mehr denkt, ich muss jetzt dafür üben, um das zu sehen. Oder um das um diesen Zustand zu sehen. Äh, zu erreichen. Und ich meine, ja, das hat er nicht gesagt, aber was auch interessant ist, er sagt nicht, der Zustand der, dieser Vollkommenheit wird erreicht, äh, als ob er irgendwo da wäre, sondern äh, das impliziert, dass Vollkommenheit ist da, weil diese Vielzahl, die uns ablenkt von Vollkommenheit, nicht uns davon mehr ablenkt. Ist das dann Erleuchtung? Uh, would, uh, when you say about this, that we not anymore. Uh, in the um, uh, in the world of like uh, something and someone and so on if we're not anymore uh, uh, or if we are not attached to these things anymore would this be considered a state of enlightenment or is this to be set uh, at some stage of some kind of enlightenment from the Buddhist point of view Would this be equivalent to some stage of enlightenment from the Buddhist point of view, or maybe she also asking to what kind of stage of understanding this would be if if one would understand like that? If we know about impermanent nature as impermanent nature, we are sure to detach from impermanent nature and to know about permanent <coughs> nature. In knowing about impermanent nature, there may be four steps. In the first step, the meditators we know a part of embodiment nature, which is not much gender. Uh, es gibt uh, man kann die uh, man kann die um, uh, wenn man die es gibt vier Stufen uh, die man erläutern kann in Bezug auf wenn man die den Fluss der Vergänglichkeit versteht. Wenn man den Fluss der Vergänglichkeit spricht, die Sachen wie sie sind, Tatsachen, wenn man die das Verständnis dafür erlangt. Es gibt vier Stufen zur, zum vollkommenen Verständnis der der der Tatsachen wie sie sind oder den Fluss der Natur oder der, der Sachen. Und die erste Stufe ist so, dass man einen äh, sanften, einen kurzen sanften Einblick bekommt in diese äh, äh, vergängliche Natur der Sinnen. Das ist die erste Stufe. So, did you Gentle or not gentle? Gentle. No, gender. no gender. Not much gender. No not gender. much gender. No not much gender. It is rough. It is rough. Not much gentle. Yeah. Oh, sorry. <laughs> okay. mm -hmm. okay. Er hat nicht gesagt, es ist eine sanfte, er hat gesagt, es ist eine nicht sehr. Äh, sanfte. Oh, es ist a gentle means subtle. Ja, yeah. yeah. oh, right, Okay. okay. Mm -hmm. uh, eine nicht sehr. Um, eine noch nicht sehr in die Tiefe, noch nicht sehr subtile, so eine oberflächliche. In der ersten Stufe ist es eine oberflächliche, ein oberflächliches Verständnis von den, uh, der nat vergänglichen Natur, wie sie ist. Mm. Ah, erste Stufe ist oberflächlich. Knowing the rogue impermanent nature can destroy the Rock ignorance and attachment of ourself. So, in this way, The more we practice, the more we know deeper impermanent nature, deeper and subtle impermanent nature, and then that knowing can destroy the most subtle ignorance and attachment.